Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch. Ja, ich wollte eben nur Unboxing machen. Ich habe Unboxing mit Hardware, alle, den Emi macht zu dem äh, Bluetooth-Lautsprecher. Wir wollen jetzt den Bluetooth-Lautsprecher verbinden, und die Qualität anhören. Ähm, aber für die, die jetzt dazu haben, werde ich, also die das Unboxing nicht gesehen haben, werde ich euch nochmal zeigen, was alles inbegriffen ist. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen weil mir der netterweise zur Verfügung gestellt wurde. So, wir bekommen einmal praktisch den Bluetooth-Lautsprecher an sich. Ihr bekommt ein USB-C-Ladekabel für schnelles Laden. Ihr bekommt eine kleine Antenne mit Klinkeanschluss. Ja, die kommt an der Seite ran. das zeige ich euch gleich nochmal, wenn ihr sie benutzen wollt. Ich werde sie nicht benutzen. Und dann haben wir noch eine VIP-Karte und noch eine andere Karte und eine Anleitung, die wir im Prinzip nicht brauchen werden, weil das im Prinzip eigentlich immer selbsterklärend ist. So, ich räume jetzt mal das alles hier weg und ich zeige euch nochmal Oh, der hält gut. Selbst hier auf, auf meiner Tischmatte ja gut. So. Aber nichtsdestotrotz, ich zeige euch den noch mal. Von den Tasten her haben wir alles ringsherum aufgebaut, damit wir, wenn wir mit dem Saugnapf an der Wand haben, ja, dass wir alles von vorne bedienen können. Auch die Uhr ist vorne dran. Achso, der Karabiner, den habe ich vergessen zu erzählen, den habe ich schon ran gemacht. Der ist auch mit bei. Damit ihr euch einen Gürtel hängen könnt oder so. Unten zentral ist der Ein- und Ausschaltknopf. Lauter, leiser. Äh, das war Plus, nee, Play äh, und Stop. Und das war M. Da musste ich vielleicht doch nachlesen, was M mal ist. Aber ich denke, das war irgendwie für Radio. So, und wenn man anschalten. So, ist er an. Ich habe jetzt auf um Licht, äh, auf Tür Licht. Nee, das ist weißer. Nee, der ist pulsierend. So, können wir jetzt hier... Nämlich ein paar mal drücken und so die Farben durchgehen. Ihr könnt noch einen Rainbow-Effekt reinmachen. Also praktisch, dass es pulsiert, dass die Farbe immer wieder wechselt. im schnell und in langsam. Aber ich finde Türkise eigentlich am schönsten. Aber ich mache mal für euch. Mache ich mal das, wo die Farbe schneller durchgeht. Dass ihr das seht, dass da auch was passiert. ich mag mein türkis. Uhr habe ich schon gestellt. Die Uhr hat eine äh, 24-Stunden-Anzeige, also auch 18 Uhr, 19, 20 Uhr und nicht nur 8, 9 und so. Das wird hier vernünftig angezeigt. Die habt auch eine Weckerfunktion drin, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Und wir werden jetzt mal den versuchen zu verbinden. Bluetooth blinkt auf. Ich muss dafür erstmal in die Alexa-App. Geräte. Flur. Echo dort Flur. Ein Bluetooth-Gerät verbinden. Steht gleich ganz Oben. Ich zeige euch das mal. Also praktisch, ich habe mein Echo ausgewählt. Und dann steht hier oben gleich äh, ein Bluetooth-Gerät. Auswählen, da drücken wir rauf. Und dann sucht er. Äh, LGS 14. Das ist er nicht. F24? Ja Modellnummer F24, genau, steht nämlich unten auf dem Aufkleber drauf, da habt ihr so, hab so die wichtigsten Daten und da steht dann Modellnummer. Oh, ich, ich hoffe, der Fokus ist vernünftig, da steht die Modellnummer F24, also F024 oder so. Und das ist auch bei allen anderen Bluetooth-Geräten. Danach müsst ihr euch richten, wenn ihr ein Bluetooth-Gerät sucht. Dann könnt ihr auch das richtig erkennen. F024 nehme ich jetzt. Ich halte euch mal hin. Mit F024 verbunden. Ja, jetzt habt ihr. So, ich habe jetzt auf Stufe 30. A. hat gerade gesagt, ich kann beim nächsten Mal mit Verbinde meinen Lautsprecher verbinden. Ich mache das jetzt einfach mal aus. So. Wie geht's dir? Wie geht's? Danke der Nachfrage. Ich habe heute schon einige Runden in der Cloud gedreht, bin also ausgepowert und zufrieden. Einen schönen Donnerstag dir. Wie wird das Wetter in Berlin? In Berlin beträgt die Temperatur ja, das hat ist. bei überwiegend bewölktem Himmel. Der heutige Wetterbericht sagt eine wechselnde Bewölkung voraus, mit einer Höchsttemperatur von 22 Grad und einer Tiefstemperatur von 16 Grad. So, brauchen wir nicht ganz so laut. Wie macht der Hund? Das könnte deine Frage beantworten, laut Wikipedia. Der Haushund ist ein Haustier und wird als Heim- und Nutztier gehalten. Seine wilde Stammform ist der Wolf, dem er Stop. Art zugeordnet wird. So. Also das funktioniert. So, ich musste mal einen Cut machen, weil das alles ein bisschen lange gedauert hat, weil der das nicht so spielen wollte, wie ich wollte. Ich habe jetzt Nemesis in eine Playlist gemacht und irgendwie Google erkennt das, aber Amazon erkennt das nicht. Und ähm Jetzt habe ich verschiedene Aussprachen von Nemesis versucht, bis das wohl geklappt hat. In der Hoffnung, dass es jetzt auch klappt. Wir werden jetzt noch mal versuchen. Bei Nemesis habe ich die Freigabe, da darf ich Musik spielen. So. Wir starten ja jetzt schon. Ich habe doch gar nichts gemacht. Heute ist Nemesis. Alter Wunden, ich hab da noch gar nichts gesagt. Löschen. So. Nee, falsche Wort. Moment, müssen kurz warten. Spiele Nemesis auf Spotify. Nemesis von Rüls von Spotify wird abgespielt. Was schon wieder? Nein. Eben hat es geklappt. Spiele nimitz -Sitz auf Spotify. Songs von Sarah Nimitz werden von Spotify abgespielt. Ich wollte mich doch verarschen. <lacht> es hat eben... <lacht> es hat ihm geklappt. Ich habe es fünfmal getestet extra, um euch das zu zeigen. Bei Nimitz ist halt... Weiß ich nicht. Nimitz macht da immer irgendwelche anderen Sachen. Spiele meine Playlist... Nimm jetzt auf Spotify. You liked Songs von Spotify. Ich habe nie gesagt. Mein Leben! Gut. Wartet. Jetzt habe ich aber meine Playlist, das ist scheißegal. So, was ist das? Berliner Weiße. Drei Meter Feldweg. Störte Piste. Ich mach jetzt. Ich gucke jetzt einfach mal nach. Spotify öffnen, dann müsste ich da auch die Geräte sehen, die gerade drauf zugreifen und was gespielt wird, genau, Echo dort und da nehmen wir jetzt einfach mal, warum einfach, wenn es so kompliziert geht, 36, ja. so, habe ich jetzt, nehmen es einfach auf Spotify öffnen, ich habe gedacht, ich kann es euch noch zeigen, wie es so funktioniert, weil manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ich habe jetzt volle Pulle. Oh. Ah! Ich teste das jetzt noch mal. ist so ein kleines Ding hat irgendwie oh, muss ich sagen. Nee, ich mach doch weiter. einfach ja jetzt aber so jetzt wie sich auf vorhört oder nicht ja ich sehe dass es hin und her schwingt Jetzt mal nur das Album direkt aufzumachen. Zurück. Vor. So, funktioniert. Pause. Play. Ja, da können wir dann die Uhrzeit einstellen. Okay, weil man kann zwischen so Radio und Echo hin und her schalten. Und der Echo schaltet ziemlich schnell wieder zurück. Ich zeige euch das nochmal. Ich mache jetzt einmal auf Radio. Jetzt hört er da. Und jetzt schalte ich wieder zurück. Und schon wieder da. Also die Umschaltzeit ist super. Was halt immer ein bisschen nervig ist, dass ich dann wieder hoch... <Sie> mach muss vom Sound, aber ne, 19 ist okay, wenn die Kinder hier sind und so. Die die macht doch was hier. Ja. Also wenn die Kinder da sind, ist es schon ganz gut, dass denen hier nicht gleich die Ohren wegpfeffern, wenn Papa seine Musik wieder hört. Ähm, Finde ich, find ich ganz cool gemacht. Auch die Übersicht. Ich habe hier noch die Folie drauf. Die, Diese Schutzfolie lasse ich immer drauf, bis er abgeht. Wir haben alle geschützt. Wir haben einen dicken, fetten Saugknopf. Oh. Oh. Schieben. Also, ehe der hier abgeht, hebe ich eher den Tisch damit an. Ich zeig euch das mal. Ich kann jetzt nicht weiter hochheben. Oh Gott. Eu, eu, eu, eu. Also der sollte. Der sollte fest sein. Aber also wenn man den an die Wand an die Fliese macht, glaube ich eher weniger bei dem bei der Kraft, die ich gerade aufwenden musste, dass der freiwillig abgeht. Das werden wir ja sehen, ich werde ihn gleich ranmachen. machen. Und äh, nachher die Videos bearbeiten, vielleicht sage ich ja dann in der Bearbeitung schon, jo, der ist schon immer runtergefallen oder so. Also dann jetzt am Ende hier noch wenn wenn noch was kommt am Ende, dann sowas. Ja, dann würde ich sagen, wartet jetzt mal, ich werde das Video mal zusammenschnippeln, ist ein bisschen chaotisch geworden. Ich werde ihn jetzt testen und dann mal gucken. Ein wunderschön zurück, da bin ich schon wieder euer Odin. Ich habe gerade das Video bearbeitet. Es äh, ist jetzt Sonntag, äh, 10 Uhr noch was. Wir machen, freue ich immer, gerade Mittagbrot. Ich habe das Video bearbeitet, bin jetzt so relativ fertig und schneide jetzt natürlich hinten ran noch die Erfahrungsberichte. Weil ich habe jetzt mit den, den Lautsprecher ein bisschen benutzt. Und ähm, so an der Wand, also so also, trocken an der Fliese hat er für eine gewisse Zeit gehalten, aber nicht so lange. Also eine Stunde. Wie Stunden? Anderthalb Stunden so den Dreh. Ähm, aber wenn du die, die, den Saugnapf nass machst und äh, dann gegen die Fliese machst, dann hat er, hält er länger. Da hat er jetzt äh, so bis mit. Bis, hat er so eine, ich habe einen Vormittag ran gemacht also bis Mittag rum. Also schwer zu sagen, 11, 12, 13, 14, 4, 5 Stunden. Vier Stunden hat er erhalten. Und das ist aber auch abgefallen. Und jetzt nehme ich ihn mal ab und habe ihn oben hoch gemacht. Also mit, mit Saug, mit, wenn, wenn die Saugfläche was nass gemacht wird und an die, an die Fliese ran hält da länger. Äh, in der Badewanne direkt habe ich noch nicht getestet. Das werde ich jetzt demnächst noch testen. Also oben am Wandrand einfach machen. Weil meine Fliesen sind auch ein bisschen doof. Die sind nicht glatt. Die sind so ein bisschen, also die sind so von der, von der Fläche her sind die glatt. Also wirklich glatt, aber ähm, von, wenn, man die, wenn man die Fläche guckt, ob sie gerade ist, ist sie halt nicht ganz gerade. Dann so ein bisschen wellig. ist das alles. Vielleicht ist, liegt es daran. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ähm, jo, das war mit dem kurzen Zwischenfeedback. Also beim Baden macht sich gut mit dem Ton, aber da musste ich deutlich runterdrehen, weil im Badezimmer viel viel lauter rüberkommt als jetzt hier im, im Wohnzimmer. Ich konnte äh, pi punkt konnte ich halt äh, trotzdem noch Kommandos geben, alles drum und dran, weil ist ja gleich hinterm Schlafzimmer, äh, äh, hinterm Badezimmer äh, praktisch an der Wand, der Echo. Und äh, da läuft alles super. Kann ich mich nicht beschweren. Also läuft alles wunderbar. So, nichtsdestotrotz wartet jetzt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.